Sabba Zaba, was geht ab, äh? liebe Zuschauer, der hier dieses Video anschaut, diese Bewegtbildproduktion von mir, Phil Obscura, was geht ab, was soll ich sagen, ich bin jetzt zum dritten Mal krank, innerhalb von sechs Monaten glaube ich, ja, ungefähr, also in kürzester, in kürzester Zeit, richtig ätzend, ja, zwischendrin wenig Motivation, bis gar keine Motivation, was soll ich sagen, und jetzt, was soll ich sagen, ah, erstmal ein bisschen hier Gripalenfett gehabt, äh, als erstes, da ging anderthalb Wochen, dann Corona zweieinhalb Wochen, und jetzt, jetzt haben wir den 16. Äh, Februar, Mittwoch, und seit Sonntag habe ich jetzt schon wieder leichte Erkältung, oder Erkältung, ähm, aber ich bin in der Lage arbeiten zu gehen, ja, immerhin. Aber trotzdem ekelhaft, ekelhaft und ja, dann habe ich angefangen zu streamen, eigentlich voll Bock gehabt. Dann hat die Motivation nachgelassen. Internet hat gesponnen. War ich auf einmal weg im Stream, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt und habe ich auch keine Kraft mehr gehabt. Vielleicht war das auch schon der Vorbode zu der Erkältung jetzt. Äh, ich weiß es nicht. Äh, man kann da nur äh, mutmaßen. Äh. Und allgemein, ich habe so viele Ideen, würde gerne noch so ein bisschen mehr machen, Content bringen, wie meine Shorts hier, ne, die Kurzbewegbilder und solche Geschichten, Phil-O's Kurzbewegtbilder habe ich jetzt aber auch nicht mehr hinbekommen, da muss man immer ein bisschen recherchieren, ein paar Themen aufgreifen, die vielleicht interessant sind und so weiter, keine Motivation gefunden. Dann hier würde ich gerne mal wieder ein bisschen mehr Vlogs machen oder ein bisschen mehr mit Hot Wheels oder was machen, aber mir fehlt die Motivation, ich habe eigentlich schon Bock. Ja? Ich liege im Bett und denke, ich muss was machen, ich will was machen, ich stehe aber auf und dann bin ich schon so wieder so down vom Gehirn, vom Feeling, dass ich sage, ich kriege nichts hin, also ich kann mich nicht konzentrieren, ich kriege den Fokus nicht hin, um das zu erreichen oder ich fühle mich schon so, als hätte ich im Prinzip schon einen Marathon gelaufen, ja, so Mindset-mäßig, also richtig ekelhaft, keine Ahnung, was da los ist, auf jeden Fall nicht nice, nicht schön. Äh, wenn ich mir das überlege, am Anfangszeiten 2016 rum, als ich hier angefangen habe mit Flocken, da war ich arbeiten. Ich war noch im Fitnessstudio. Ich habe meine Flocks gemacht und geschnitten. Alles hinbekommen und jetzt äh, hänge ich drin, gerade mal so die Arbeit ein bisschen hin und äh, Haushalt kippt schon hier, ja, sieht noch einigermaßen aus, aber nicht ideal. Bekomme es nicht mal hin zu streamen, das habe ich ja dann auch noch äh, irgendwann hinbekommen. Fitnessstudio streamen, äh, wie Vlog schneiden, Vlog machen, arbeiten gehen, Hund. Äh, ja, und jetzt habe ich noch Tyrion der kostet natürlich einen Haufen Energie, muss man natürlich auch sagen. Hier, kleine Problemfalle, energiegeladen, aggressiv. Und äh, für seine umwelt nicht gerade sicher nicht in jeder lage sicher muss man aufpassen kostet energie muss man immer beim laufen kann man nicht abschalten wie es mit ein paar oder so konnte man laufen kann abschalten entspannen natur genießen ein bisschen sich mit ein paar beschäftigen dies das ja war nicht immer so war auch ein problem und klar aber jetzt immer mit höchster fokus konzentration umfeld abscannen kommt was ist was muss man halten oder nicht in der Stadt mit dem Maulkorb rumlaufen. Ekelhaft. Meiner Meinung nach für mich ist es ekelhaft. Man fühlt sich zwar sicherer, aber trotzdem nicht ideal. Ja, das ist auch noch so, so eine Sache, die an einem nagt, aber... Haben wir sich für entschieden, muss man jetzt mit klarkommen. Ja, aber trotzdem, also... Ich denke, früher vor, also 2016, hätte auch das mich äh, nicht aufgehalten. Also, was da jetzt los ist momentan, außer das Hashimoto, das ich ja habe und äh, Schilddrüsenunterfunktion, ich weiß nicht, ob das alles nur daran liegen kann. Allgemeine Unzufriedenheit, vielleicht auch Corona, jetzt äh, nicht meine Erkrankung, sondern die Situation war ja natürlich auch nicht ideal. Der eine hat äh, daraus. Äh, einen Gewinn gemacht, äh, meiner Meinung nach. Ich habe da ja Verlust gemacht, aber es kommt, glaube ich, auch ganz auf den Typ drauf an. Das kann man so gar nicht verallgemeinern. Der eine ist halt energiegeladen und er würde so oder sowas reisen, Corona hin, Corona her. Und der andere ist da wohl ein bisschen malade und ich bin da jetzt momentan ein bisschen malader. Und mich zieht es eher ein bisschen mehr runter und das Wetter nervt. Ich würde gerne wo wohnen, wo einfach immer nur Sonne ist, Strand, Meer, ich glaube, da fühlt man sich dann auch grundsätzlich ein bisschen besser. Aber jetzt fühlt sich eh alles bescheiden an, wegen eben der Erkältung, Kopfschmerzen, Nase zu, Halsschmerzen und so weiter und so fort und äh, ja, man nimmt mehr zu, man macht weniger Sport, auch wenn ich eine mega Schrittzahl habe, seit Tyrion da ist, ja, äh, immer über 10.000 eigentlich, also richtige Rekorde, die ich hier aufstelle, ähm, aber es reicht wohl nicht, das Fett wächst, hat vielleicht aber auch was mit Schilddrüse zu tun, ich weiß es nicht, ne? also darum ging es eigentlich in dem Video, ich habe hier einen Erkältungszeh, am Ziehen Es dauert 10 Minuten, wie lange nehme ich jetzt hier schon auf 5 Minuten 52, also hätte ich eigentlich noch ein bisschen Zeit. Ich wollte hier einfach meine Sorgen loswerden. Ne? Was soll ich sagen? Meine Güte. <lacht> und dass er auch ein bisschen wieder weiß, dass ich am Start bin. Und I don't know. Ich weiß ja nicht. Ja. Also ich habe ja auch das Gefühl, also ich, ich habe nicht nur das Gefühl, ich kann ja auch sagen, zu 95% ist der YouTube-Kanal hier tot. Ja, Ich würde mal sagen, 95% der Abonnenten sind tot. Tote Abonnenten, äh, kommt nichts bei rum, egal was ich mache. Auch wenn ich stream oder sonst irgendwas. Das gleiche gilt auf Twitch. Man kann sich nicht beschweren, macht sich zurückgezogen, man hat nichts gemacht. Andere machen da vielleicht eine längere Pause und haben dann noch mehr Zuspruch, aber äh, ist bei mir wohl nicht so. Weiß nicht. Ich habe trotzdem Bock mehr zu machen, einfach auch für mich. Ich mache das ja für mich, weil es mir eigentlich Spaß macht. Und das ist ja das Nervige. Weißt du, Sport macht mir eigentlich Spaß. Videos machen macht mir Spaß. Bilder machen macht mir Spaß. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin wie im Körper gefangen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es nicht, was los ist, Mann. Es nervt, es kotzt mich an, ich kann es dir sagen. Ja. Ich bin irgendwie in Ketten gelegt. Es ist so schwer auf meinen Schultern, so schwer am Kopf und. Ach, elend, elend, ich sag's dir. Ja. Aber mal gucken, jetzt kommt der Sommer, besseres Wetter. Vielleicht kommt wieder ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht. Ich will keine Versprechen machen oder so, sonst und was. Ich hoffe. Ich kann nur nur sagen, was ich hoffe und ich hoffe, ich habe mehr Motivation. Ich hoffe, ich habe mehr Energie und ich hoffe, ich kann ähm, wieder mehr Videos einfach machen, die vielleicht auch, wo ich sage, okay, die sind okay, ja. Ähm nicht nur Reactions, äh, nicht nur Streams, Streams sollen ja eh kommen, ich weiß aber nicht, ich habe da nur einen Probemonat gemacht bei Restream, dass ich auf Twitch, YouTube und äh, Travo streamen kann gleichzeitig und so, äh, das wird sich auch dann wieder ändern, nach dem Probemonat denke ich bin dann nur wieder nur auf Twitch, aber ähm, allgemein Content, so Real Life Content, einfach das, was ich eigentlich auch gesagt habe, ein Video ein bisschen... Das seriöse wird eh nicht, das können wir vergessen. Seriöse wird die ganze Show sehen. Äh, da, da bin ich der Falsche. Für seriöse Content bin ich der Falsche. Aber halt einfach wieder ein bisschen hochwertigeren Content. Ein bisschen floppmäßig wieder. Auch ob das in Trend ist oder nicht. Egal. Ich hätte Bock drauf, aber das ist ja das. Ich habe in mir drin, in mir drin bin ich. Und da habe ich Bock auf so viele Sachen. Aber ich bin irgendwie gefangen in diesem Körper. Und ich krieg's nicht auf die Reihe. Naja, äh, ich habe jetzt auf jeden Fall das auf die Reihe bekommen, hier nochmal kurz ein Video zu machen. Ich dachte, äh, sonst kann ich wieder nicht schlafen. Weil ich kann ja dann auch nicht schlafen. Ich bin so unbefriedigt und kann nicht schlafen. Dann sage ich, ich komme jetzt mal übrigens noch das Video. Und dann kann ich äh, eventuell ruhig schlafen, weil dann habe ich wenigstens ein bisschen was äh, zwischendrin nochmal wieder was gemacht. ja. Okay, alles klar. Äh, lieber Zuschauer, ich bedanke mich, wenn du das Video bis hier angeschaut hast. Äh, Hinterlasse mir gerne mal einen Kommentar, wie du hier bisher die Corona-Zeit überstanden hast, wie es dir so allgemein geht, ob du das nachempfinden kannst oder nicht. Kennst du so Situationen, dass du einfach völlig gefangen bist in deinem Körper und keine Motivation hast? Ich meine, bei mir geht es alles schon ein bisschen länger. Ist jetzt nicht nur äh, eine Phase, sondern äh, extrem nervige Geschichte. Aber vielleicht kennst du es, vielleicht kennst du es nicht. Vielleicht hast du ein paar Motivationssprüche, vielleicht... Auch nicht. Ähm, würde auf jeden Fall dem Video, dem Algorithmus und sonst irgendwas gut tun. Und ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da oder gib auch einen Mark nicht. Wird leider nicht mehr angezeigt, aber ähm, Interaktion ist Interaktion. Würde mich freuen. Dann sage ich an dieser Stelle Adio, dein nicht mehr Dio, sondern viel, oh, viel Obscura.